Was hast du mit dem kleinen Mädchen gemacht? Das, das immer gelacht. Ich weiß es nicht. Sie ist verschollen. Seit Jahren schon. Seit wann? Sie kann doch nicht von einem Tag auf den anderen so verschwinden. Nein. Sie ist ganz langsam gegangen. Wie ganz langsam Menschen lösen sich nicht in Luft auf. Nein. Das nicht. Sie hat ganz langsam an Stärke verloren. Welche Stärke? Meinst du, eine Stärke, die sie zum Kampf gebraucht hätte? Ja, genau diese Stärke. Ihre Quelle ist gegangen, als sie gerade acht Jahre alt war. Und Stück für Stück ist der Rest ihrer Stärke weggebrochen. Sie hat bis jetzt wenige glückliche Augenblicke gehabt. Viele glückliche Nanosekunden, mehr auch nicht. Glaubst du, sie hätte jemals gegen Ankämpfen können? Sie hat es doch versucht, indem sie dem System gefolgt ist. Und was hat sie schließlich versucht? Wieder aus diesem auszubrechen, was sie nur Ärger gebracht hat. Es hat sie nur noch schneller verschwinden lassen. Hätten wir jede Träne aufgefangen? Glaubst du, wir hätten sie wieder aufbauen können? Wäre ihre Hülle nicht so hart wie eine Kokosnuss? Vielleicht. Du meinst, wir hätten sie retten können? Hätte ihre Hülle sie vor uns herausgelassen? Ja, vielleicht. Vielleicht hätten wir dann das Verschwinden der kindlichen Freude aufhalten können. Denn hätten wir jetzt keine ausgeblutete, leere Schale? Vielleicht. Aber selbst bei dem Weg, der die Hülle gewählt hat, hätten wir das Verschwinden verlangsamen können. Doch wir haben weggeschaut, haben ihre Hilferufe nicht verstanden. Wir haben es als Albernheiten und Unfug gehalten. Eine Blume pflegt man mit Wasser. Ein Haustier zieht man auf, bringt man etwas bei, liebt es von ganzem Herzen und trauert, wenn es stirbt. Ein Kind gebärt man, es ist das Eigenfleisch und Blut. Doch sieht man es sterben? Innerlich sterben? Meist nicht, denn wir zwingen sie in ein System, welches sie zu Maschinen macht. Nur Nummern, nur Leistung zählt. Ist es das, was wir möchten? Leere Blicke, leere Köpfe, fantasielose Ideen festgefahrene Erfindungen, gebundene Hände,